So, herzlich willkommen zur fünften oder sechsten Vorlesung, ich weiß gar nicht mehr so genau, in Bewegungswissenschaft und es geht heute um die Wahrnehmung. Letztendlich ist es ja so, wir bewegen uns in der Welt relativ zielgerichtet und damit wir uns in dieser Welt zielgerichtet bewegen können, müssen wir eine Ahnung haben, was in der Welt da draußen überhaupt so los ist und diese Kommunikation mit der Welt, das erledigt unsere Wahrnehmung. Ich erinnere nochmal mal an die Folie vom letzten Mal zu den internen Modellen. Und wo spielt da die Wahrnehmung eine Rolle? Das werde ich jetzt hier gleich zeigen. Wir haben hier sozusagen die Situation in der Umwelt zum Zeitpunkt t gleich 0, also S0. Und die Wahrnehmung ist sozusagen der Prozess von hier, von der Situation in der Umwelt, zu hier, S0 was die wahrgenommene Situation um der Umwelt bezeichnet. Was hier an dieser Abbildung schon deutlich wird, ist, dass es eben nicht einfach nur das Gleiche ist, was tatsächlich in der Umwelt los ist, und was wir in der Umwelt wahrnehmen, sondern dass das auch ein Prozess ist, der eben von der externalen Welt hin in die internale Welt geht. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die diese, diesen Teil der Welt hier als Realität bezeichnen, während dieses hier die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist also das, was wir subjektiv nahe nehmen, während die Realität das ist, was draußen in der Welt eigentlich vorliegt. Gut, was ist denn nun eigentlich diese tatsächliche Situation S0? Das ist relativ einfach zu sagen, so von der Ebene der Physik aus, aber prinzipiell unmöglich für uns zu sagen, über unsere Sinnesysteme. Man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, ist meine Wirklichkeit auch deine? Wenn wir uns jetzt hier so mit anderen Geschöpfen vergleichen, zum Beispiel mit einer Fledermaus, dann weiß ich nicht, ob Sie das schon wissen, aber das ist so, dass die Fledermaus genau wie wir auch den Raum wahrnimmt, aber die Raumwahrnehmung der Fledermaus geschieht über gänzlich andere Rezeptoren, ähm, nämlich über so einen Echolot. Sie stoßen also irgendwelche schrillen Töne aus und die Reflexion dieser Töne können Sie dann hören und aufgrund dieser Reflexionen können Sie sich eine Welt konstruieren, die tatsächlich irgendwas mit der Realität da draußen zu tun hat, sonst würden Sie ja dauernd irgendwie gegen Gegenstände fliegen, was sie nicht tun, die aber so gänzlich anders ist als die Welt, wie wir sie so wahrnehmen. Während wir also unsere, sagen wir mal, die räumliche Welt vor allem über ähm, visuelle, visuellen Input wahrnehmen als hauptsächliche Quelle für die räumliche Information, macht das die Fledermaus eher über ähm, auditorische Signale. Und wenn wir uns sozusagen ein Bild von der Welt machen, dann macht sich die Fledermaus tendenziell eher so etwas wie, wie einen Klang von der Welt. Und wie diese Welt so klingt, so ähm, bewegt sie sich in der Umwelt, genau wie wir das mit dem Bild machen. Das bedeutet, die Wirklichkeit einer Fledermaus ist also komplett verschieden von der Wirklichkeit, die wir haben dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie ist das bei einem anderen Menschen, hat der die gleiche Wirklichkeit, hat der oder die das gleiche Bild von der Welt? Und das ist tendenziell eine philosophische Frage, weil man das ja nicht tatsächlich erheben kann. Wenn zum Beispiel die Farbe da unten hier, wenn man diese Farbe hier als Orange bezeichnen würde, dann ist das so, weil wir uns alle irgendwie darauf geeinigt haben, dass man eine solche Farbe Orange nennt. Ich kann aber niemals überprüfen, ob Sie vielleicht die Farbe der Folie da unten zwar als Orange bezeichnen, aber in Wirklichkeit sie als Blau sehen oder als das, was ich Blau nennen würde, sehen und umgekehrt. Das ist völlig unmöglich, das festzustellen und es ist tatsächlich insofern auch philosophisch, als dass es so im Alltag erstmal keinen Unterschied macht, was ihr da seht, was ich da sehe, solange wir konstant dazu orange sagen, alle beide. Dann können wir uns darüber unterhalten, über den orangen Balken da unten, oder über die orange Überschrift und ich würde eben nicht die blaue Überschrift sagen, weil sie sich dann wundern würden. Genau, aber das steigt erstmal in diese philosophische Ecke dieses Problems ein. Es ist aber tendenziell, ja, hat auch eine gewisse praktische Relevanz und auf die will ich jetzt erstmal ein bisschen zu sprechen kommen. Unsere, ähm, unser Tor zur Welt sozusagen, zur Tor zur Realität sind im Prinzip die Sinnessysteme ähm, und das definiere ich jetzt auch mal kurz. Unter Sinnessystemen verstehen wir die Organsysteme des Menschen, die Signale über den aktuellen Zustand des eigenen Körpers sowie der umgebenden Welt aufnehmen und übermitteln. Da diese Signale nach der Übermittlung in demselben Format vorliegen, nämlich in Nervenimpulsen kodiert, wird eine wechselseitige Bezugnahme der aus unterschiedlichen Sinnesystemen eingegangenen Signale möglich. Die Sinnessysteme liefern Informationen über den Zustand des eigenen Körpers im Raum, das ist die Propriozeption, die Tätigkeit der inneren Organe, das ist die Enterozeption und die Gegebenheit der Umwelt, das ist die Exterozeption. Über die wechselseitige Bezugnahme ähm, werde ich später noch ein bisschen genauer reden. Gut, welche S Sinnessysteme haben wir also? Die S0-Strich dann letztendlich produzieren. Da habe ich zum einen das haptische System, das heißt, ich fühle Dinge, das den Geschmackssinn habe ich dann, ich kann Dinge schmecken, ich kann Dinge riechen, ich kann Dinge hören, sehen. Das sind die exterozeptiven Dinge, die mir über den äußeren Zustand der Welt Informationen geben. Dann habe ich noch den Gleichgewichtssinn, der über die Stellung im Raum und den Gelenk- und Spannungssinn, der über die Position und Spannung meiner Körperteile mir Auskunft gibt. Das sind die propriozeptiven Sinne. Fehlen tun dann noch die enterozeptiven Sinnesorgane, die aber jetzt für die Bewegungskontrolle eigentlich erstmal keine Rolle spielen und deswegen vernachlässige ich die hier auch einfach mal. Okay, komme ich mal zu, ähm, der, zu den exterozeptiven Sinnen. Ähm, hier sind sie noch mal alle aufgezeichnet und übrig bleiben also diese fünf Sinne. Extra ist Lateinisch und heißt außen befindlich, das heißt es gibt und die geben uns Informationen über alle Gegebenheiten, die außerhalb des Körpers ähm, da vorhanden sind. Da ist zunächst einmal der Tast- und Rührsinn, nennt sich auch das haptisch-taktile System. Haptos ist greifen und taktiles ist berührbar. Da sind zum einen drucksensible Sensoren, die wir überall verteilt haben im Körper, die aber vor allem an den Händen besonders stark vereint sind und mit denen kann man spüren, ob irgendwie wir einen Druck auf einen Gegenstand ausüben oder nicht. Das ist nochmal relativ geschickt unterteilt von der Natur, die sind zum einen reagieren die sehr schnell, gewöhnen sich dann aber auch sehr schnell äh, an einen Druck. Also zum Beispiel, wenn ich eine Brille aufhabe und sie aufziehe, dann merke ich zunächst einmal den Druck und dann haben sich die Sensoren, aber ein Teil der Sensoren hat sich dann daran gewöhnt und meldet keinen kein Druck mehr, während andere ähm, längerfristig den Druck melden. Und dann gibt es auch noch tiefe und oberflächliche Drucksensoren. Aber auf die Details verweise ich dann auf die Vorlesung in der Sportphysiologie, wo das auch noch mal eine Rolle spielen wird. Wir haben Temperaturrezeptoren, wir können also warm und kalt unterscheiden und wir haben Rezeptoren für Gewebsverletzungen. Das sind letztlich diejenigen Rezeptoren, die in unserer Wirklichkeit dann Schmerz zurückmelden. Die sind für ähm, die Bewegungsproduktion und Kontrolle von Bewegungen schon von einiger Bedeutung. Wenn man also diese den Tast- und Berührsinn nicht hätte, wäre es wesentlich schwieriger, sinnvoll sich zu bewegen. Der Geschmackssinn hingegen spielt für die Bewegungsproduktion eigentlich nur eine sehr geringe Rolle. Ich gehe mal schnell darüber hinweg. Wir haben Geschmacksknospen auf der Zunge und in der Mundhöhle und können da fünf verschiedene Geschmacksrichtungen identifizieren und natürlich ist das Ganze auch eine sinnvolle Einrichtung der Natur, weil darüber können wir feststellen, ob eine Nahrung verträglich ist oder nicht und wenn die so schlecht schmeckt, dass wir sie ausspucken, dann ist das meist ein Hinweis darauf, dass sie nicht so besonders gut verträglich ist. Okay, der Sehsinn. Der Sehsinn ist der, ja, einer der zentralen Sinne für die Bewegungsproduktion, nennt sich auch das visuelle System. Ähm, wir haben Fotorezeptoren auf der Netzhaut, die sich hinter dem Auge oder im Auge befinden. Da sind Zapfen und Stäbchen. Die Zapfen sind fürs Farbsehen und das Scharfe sehen zuständig und die Stäbchen für das Sehen unter schlechten Lichtbedingungen und die geben Auskunft über entfernte Ereignisse. Achso, ja, auf, die, auf, den visuell, auf das visuelle System komme ich in einer extra Session nochmal deutlich zu sprechen, weil der visuelle Sinn so wichtig ist für die Sportproduktion, dass es sich lohnt, da einmal ähm, genauer hinzuschauen. Sportproduktion habe ich gesagt, so ein Unsinn für die motorische Kontrolle und die Produktion von Bewegungen. Gut, den Hörsinn haben wir dann auch noch, das auditive System. Ähm, das sind Fre frequenzspezialisierte Rezeptoren im Innenohr, die also Schallwellen auf Schallwellen reagieren und je höher frequent die Schallwellen sind, desto höher nehmen wir einen Tonbahn. Genau so sieht es aus und sie dienen außerdem noch der Ortung einer Schallquelle im Raum. Der Geruchssinn wiederum nicht so wichtig für den Sport. Chemorezeptoren in der Riechschleimhaut, Erregung durch riechaktive Substanz in der eingesogenen Luft. Ähm, dazu kommt noch, dass ähm, Geschmackssinn und Riechsinn ähm, gut zusammenarbeiten und dass wir also sozusagen noch viel mehr ähm, Geschmäcke wahrnehmen können als die fünf, die ich vorhin vorgestellt habe. Und das liegt daran, dass das eben in Kombination mit dem Riechen passiert. Okay, das sollte jetzt erstmal gewesen sein für den ersten Teil der Wahrnehmungsvorlesung und ich mache hier jetzt einmal kurz Schluss.